Ich stehe hier mit Sven Krolas, unserem Listenkandidaten Nummer 2 in Baden-Württemberg, der sich in der SMV-Diskussion sehr involviert ist. Deswegen frage ich dich, hallo lieber Sven, erzähl mir doch mal den Eindruck für die Leute da draußen, wie die Diskussion gelaufen ist und was das Ergebnis deiner Meinung nach ist. Also ich glaube, zuerst müssen wir mal erklären, was die SMV ist, so ein, zwei äh, Worte oder Sätze zumindest dazu. Ich meine, nicht jeder verfolgt unsere parteiinternen Debatten so sehr. Ähm, es ist so, äh, es wird bei uns heiß diskutiert, äh, wie wir zwischen den Parteitagen. Ähm, Position verabschieden können. Es hat immer aktuelle Dinge, es hat Sachen, die plötzlich kommen und naja, es ist unbefriedigend, wenn man dann sagen muss, naja, der nächste Parteitag ist in einem halben Jahr. Ähm, ist nicht optimal. Deswegen gibt es äh, heiße Debatten über das, was ich ständige Mitgliederversammlung nennt, wenn hier Drohnen gestartet werden. Sehr lustig. Ähm, Ständige Mitgliederversammlungen, äh, da gibt es verschiedene Konzepte. Es gibt Konzepte, die sagen, naja, äh, wir diskutieren das online und stimmen online ab. Es gibt Konzepte, die sagen, wir diskutieren online wir stimmen offline in irgendeiner Form ab. Also beispielsweise über Urnenwahl, über Briefwahl, ähnliches. Das sind so die beiden großen Modelle. Es gibt natürlich auch viele Leute, die sagen, wir brauchen gar nichts in der Richtung, die Parteitage müssen nur effizienter werden. Ist eigentlich alles im Spektrum äh, vorhanden. Ja, ich gehöre zu den Leuten, die sagen, Online-Debatte ist super, aber der zweite Schritt, der muss offline sein. Einfach, äh, um die Nachvollziehbarkeit zu garantieren und äh, auch die Geheimheit äh, der Abstimmung zu ermöglichen. Es ist ja ein ganz wichtiges Minderheitenrecht, dass äh, Dinge geheim abgestimmt werden können. Äh, man denke nur an Leute, die sich ich, wegen ihren sexuellen Neigungen nicht outen wollen. Man denke an Leute, die äh, beruflich Probleme kriegen, wer jetzt weiß ich, bei einem Atomkraftbetreiber arbeitet, und äh, es wird dokumentiert, dass die Person an einem Parteitag gegen Atomkraft abstimmt. Das kann Ärger geben, ja? auch in zukünftigen Bewerbungsgesprächen. Ähm, und jede, noch so jede äh, Position, jedes Thema kann dazu Probleme führen äh, in der Zukunft, je nachdem, wo man hinkommt. Das ist also sehr individuell für die Person, was dazu Probleme führen kann, welche Themen. Deswegen sage ich, okay, es muss möglich sein, geheim abzustimmen. Ganz wichtig. Und damit fallen die ganzen Online-Systeme raus. Da ist es entweder nicht möglich, geheim abzustimmen oder nachvollziehbar nach den strengen Maßstäben vom Verfassungsgericht. Ich muss ich prüfen können, ob meine Stimme richtig gezählt wurde und ob alle Stimmen richtig gezählt wurden. Und das ist bei einem Online-Verfahren nicht möglich. Vereinfacht gesagt, ein Rechner kann immer manipuliert werden von Admins oder sonst wem. Und ich, ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Meine Oma muss es verstehen können. Und es ist auch für einen technischen Laien nicht nachvollziehbar, weil eine normale Auszählung, die Stimmzettel kann jeder. Wenn genau. lesen kann, anschauen und sagen, jeder, okay, die Stimme kann, ist so ausgegangen. Genau, jeder, der zählen kann, kann das Ergebnis von der Papierwahl nachvollziehen. Ähm, beim Rechner sieht es ganz anders aus. Ich bin ITler aus dem Bereich IT Security und ich sage, nein, das kann man nicht fliegt uns bald wieder Drohne ins Bild. Sehr schön. Ach, das ja, so man sieht, trotz heißer Debatte haben wir sehr viel Spaß hier. <lacht> ja. Und ja gut, da gibt es eben diese beiden großen Ansichten. Ich bin großer Freund davon, dass wir solche Systeme machen wie Rheinland-Pfalz. So was hatten wir auch schon zum letzten Parteitag in Baden-Württemberg vorgeschlagen. Wie funktioniert das genau? Ähm, Online-Debatte dass online, dass man sagt, von dann bis dann wird diskutiert, es sollen die Argumente dabei herausdestilliert werden, herausgesammelt werden, also was spricht für, was spricht gegen einen Antrag, was sind vielleicht neutrale Argumente in irgendeiner Form und ähm, ja, im nächsten Schritt wird per Brief oder Unwahl oder eine Kombination aus beiden, das ist auch möglich, dann abgestimmt. Also man kann die Briefwahlunterlagen per E-Mail zuschicken, kostet fast nichts. Das Zurückschicken kostet einen Brief, also 58 Cent. Auch das ist also ungefähr bei Null. Bei einer Uhrenwahl muss man Uhren aufstellen, die bewacht werden. Das ist dann schon schwieriger. Man kann es ja kombinieren, dass man sagt: Okay, wir machen einen Monat lang. Briefwahl. Und am letzten Tag ist es noch möglich, an ein paar Urnen abzugeben für die, denen, äh, die der Post nicht trauen, die der Lagerung der Briefe bei der Post nicht trauen. so ist eine Kombination möglich. Ich fände, das wäre ein sehr gutes System mit relativ wenig Kosten, was sehr viel Beteiligung für äh, alle ermöglicht und sehr demokratisch ist. Damit werden wir ja auch päpstlicher als der Papst, weil bei der Briefwahl werden äh, auf staatlicher Seite meiner Meinung, meiner Meinung nach nicht so strenge Maßstäbe angewendet. Ja gut, wird man auch noch, darf man nicht vergessen, wir machen parteiinterne Sachen. Da sind die Maßstäbe sowieso nicht so streng wie bei einer Bundestagswahl. Und vor allem machen wir über so ein System auch keine Personenwahlen, sondern nur in Anführungszeichen Sachfragen. Das ist auch nicht ganz so streng. <lacht> ja, da ist die Drohne. Spaß, <lacht> äh, spaßig hier. Von daher, wir werden damit ja. schon ein wenig päpstlich als der Papst stimmt. Aber das kann in Ursachen, wir sind angetreten, als Partei und die Demokratie zu stärken. So können wir mehr Leute in den parteipolitischen Prozess einbinden, als jene äh, je andere Partei gemacht hat. Und ist es ist demokratischer denn je. Mhm. Das ist doch super, ja? Es ist ja auch so, dass die äh, Piratenparteien, die das Verfahren bereits anwenden, Piratenpartei Österreich, Piratenpartei Schweiz, die machen verbindliche programmatische Abstimmungen online. Dass die natürlich auch äh, besonders in Österreich bemerkt haben, dass eine starke Trennung zwischen Onlinern und Offlinern dann da war, weil sich Leute ausgeschlossen gefühlt haben, wie könnte man diesem Problem begegnen? Ist das in der Diskussion gestern auch aufgeschienen und berücksichtigt worden, deiner Meinung nach? Die Diskussion war sehr emotional, es kam natürlich auch das Argument auf, es ging ja gestern um zwei Anträge wo es, äh, mit einer rein Online-Lösung, äh, da kam das Argument auch auf, dass Offliner komplett ausgeschlossen sind. Wir haben in der Zwischenzeit ja auch äh, neudere, Leute äh, älteren Semesters an den Stammtischen, die nicht so Internet erfahren sind. Den muss man erklären, wie man ins Wiki kommt, wie man an die Anträge kommt. Das ist, selbst das ist schon teilweise ein Problem. Also es ähm, wurde erwähnt, es hat auch Beachtung gefunden, aber ähm, die Offline, das sind schon eine starke Minderheit in unserer Gesellschaft. Dementsprechend gab es auch Kommentare, die da ein bisschen lapidar darüber hinweggegangen sind, nachdem wurden, ach Gott, kein Internet, das, das gibt es doch nicht mehr. Aber wir haben alle unterschiedliche Lebensrealitäten. Ja? Für mich ist es normal, dass ich keinen Fernseher daheim habe. Jemand anders würde sagen, oh mein Gott, kein Fernseher, das geht ja gar nicht. Wir haben unterschiedliche Lebensrealitäten, Wir müssen versuchen alle Lebensrealitäten halbwegs zu berücksichtigen. Von daher sollte so ein System online wie offline funktionieren. Vorhin habe ich gemeint, Briefwahlunterlagen per E-Mail zu schicken. Das funktioniert natürlich auch nur online, man kann ja da auch sagen, okay, man kann sie beim Kreisverband abholen oder beantragen, dass sie einem zugeschickt werden. Das wären dann ein paar wenige Leute, wo man das machen müsste. Das wäre vertretbar vom auf dem Aufwand, dann hätten wir auch die Offliner dabei. Ja. Wie würde man das Problem der Geschwindigkeit von Entscheidungen angehen? Weil es ist ja von, wenn man zum Beispiel jetzt ein Online-Abstimmungsverfahren herannimmt für, für offene Meinungsbilder, die schnell Parteimeinungen erfassen wollen, durchaus charmant, so etwas zu machen. Es hat natürlich Grenzen. Wärst du... Deiner persönlichen Meinung nach dafür, dass wir etwas derartiges machen? Ähm, ich bin gegen diese Online-Systeme, eben wegen dem Problem der Nachvollziehbarkeit mhm. und Geheimwahlen. Ähm, die Geschwindigkeit ist sicherlich bei Online-Systemen ein wenig höher, aber mhm. man darf nicht vergessen, ich kann jetzt einen Antrag reinstellen, in ein paar Tage drin lassen und abstimmen. Es braucht eine gewisse Abstimm-Länge -debattier der Debattierphase. Mhm. Und die ist unabhängig davon, ob es jetzt online oder offline ist. Da muss man sich auf eine Länge einigen. Sagen wir einen Monat, sagen wir zwei Wochen. Auf irgendeine Länge muss man sich einigen. Das ist unabhängig davon, ob online oder offline. Auch die Abstimmphase. Briefe sind langsamer als ein Klick online. Ja, aber es geht nicht darum, wie lange äh, braucht der Brief oder ähm, wie lange braucht der Klick, ja? Es geht darum, wie viel Zeit haben die Leute, um tatsächlich hinzugehen und die Abstimmung durchzuführen. Jemand ist vielleicht mal zwei, drei Wochen im Urlaub. Also die Abstimmphase braucht auch drei, vier Wochen. Auch bei beiden Modellen. Und das Einzige, was man vielleicht sagen kann, okay, bei einem Online-System kann man die Anträge ständig reinkommen lassen, also muss er vielleicht nicht sammeln, sondern ständig reinkommen lassen, aber da hat auch die Vergangenheit gezeigt, Euch, dass immer welche in der Abstimmphase, immer welche diskutiert werden, muss ich auch immer in das System reinschauen und das, das senkt die Motivation, erhöht den Arbeitsaufwand, so ein getaktetes System. Ähm, erhöht auch die Zahl der Leute, die sich beteiligen. Und dann haben wir das gleiche Problem auch wie bei Online, wie bei Offline. Ähm, ich muss eine gewisse Zeit lang Anträge sammeln, bevor ich sie dann in die Diskussionsphase schiebe. Und dann haben wir auch wieder die gleiche Zeit. Also Online ist okay, ich muss nicht zum nächsten Briefkasten laufen, ich muss keine Briefmarken, keinen Briefumschlag holen, das spare ich mir. Aber die Geschwindigkeit, wenn ich wirklich an die Grundsätze denke, es muss diskutiert werden, es muss, jeder muss die zeitliche Möglichkeit haben, abzustimmen, dann ist von der Geschwindigkeit nicht mehr wirklich Genau, schlimm. wir sollten also nicht einfach äh, mal eben per Liquid Feedback jetzt Tempo 120 fordern. <lacht> Tempo 120 ist gar nicht so schnell, da bin ich auch kein großer äh, Freund davon. Ja, das ist ein, <lacht> ein gutes Beispiel für, für äh, Schnellschussentscheidungen, äh, die mhm. bei den klassischen Parteien meistens durch Einzelpersonen die dazu ja. auch mehr oder weniger legitimiert sind, die erfolgen und wo die dann auch zurückgepfiffen werden. Also du hast durchaus Recht, ein langer Diskussionsprozess ist natürlich wichtig. Wie denkst du, wird die Diskussion weitergehen? Äh, wird sich da ein, ein Konsens finden lassen zwischen den Befürwortern, der einen, des einen grundsätzlichen Lösungsweges und des anderen grundsätzlichen Lösungsweges? Also wir ist. haben auf jeden Fall festgestellt, dass fast alle irgend so ein System wollen. Ja. Da gehöre ich ja auch dazu. Ähm, wir sind uns auch alle einig, dass Online-Debatte dazugehören muss, weil das ist der große Vorteil. Manche wiederum sagen, Online-Debatte wäre gerade der Nachteil, weil es schnell unsachlich wird. Aber da haben wir ja mit ähm, BPT-Arguments, also, Wiki-Arguments heißt es eigentlich, so heißt es für den Bundesparteitag, und Findeco und vielleicht noch anderen Werkzeugen, haben wir da ja Systeme, mit denen man recht sachliche Argumente sammeln kann, wenn man sich ein bisschen bemüht. Also, es geht. Ich habe die Frage jetzt wieder vergessen, ja genau, ähm, Konsens. Also bis dahin denke ich, haben wir 90, 95 Prozent vielleicht sogar noch mehr an Konsens. Die Frage dreht sich eigentlich nur noch um die zweite Phase, online oder offline. Und ich kann es aus meiner Sicht sagen, also eine Offline-Variante würde ich sofort zustimmen, eine Online-Variante nicht. Also ich sehe, die Offline-Variante ist das Konsens-Ding. Mhm. Dann sind alle an ständige Beteiligung gewöhnt und vielleicht finden wir ja mal bessere Möglichkeiten für Online-Beteiligung. Ich glaube zwar nicht dran. ich komme aus dem Bereich IT-Security. Ich sehe es nicht kommen, aber vielleicht kommt ja mal was. Ja? Ich will es ja nicht endgültig ausschließen. Aber wenn wir jetzt sowas wie, dann, ich der Antrag 026 ist es, das ist nach dem Vorbild von Rheinland-Pfalz nehmen, mit den Uhren, der ist sicherlich auch noch nicht perfekt, dann wird es das Problem geben, dass bei manchen Uhren zu wenig Leute ihre Stimme abgeben, dann ist die Geheimheit der Wahl nicht mehr gegeben, wenn nur zwei Stimmzettel drin, sitzen, äh, drin liegen, dann ist die Wahl nicht mehr geheim oder die Abstimmung, ähm, aber dann müssen wir eben das Gebiet vergrößern und ähnliche Dinge machen, also da muss, kann man ein bisschen tricksen, ja, das kriegen wir hin, oder was nicht, ich, Uhren zusammenschütteln, äh, schütten vorm Auszählen, da gibt es ja Tricks ohne Ende, um die Geheimheit wiederherzustellen. herzustellen. Ähm, das heißt, so ein System mal ausprobieren, verfeinern und äh, dann schaffen wir es. Und was wir auch hinbekommen haben, der Parteitag läuft so effizient wie noch niemals zuvor. Das ist auch ein ganz großer Schritt nach vorne. Und in Kombination, denke ich, können wir damit recht schnell reagieren, vor allem wenn wir viele Grundsatzsachen mal halt verabschiedet haben. Dann müssen wir nicht mehr von heute auf morgen auf äh, nicht, Forderungen nach dem Kriegseinsatz in Timbuktu äh, reagieren, sondern können wir sagen, ja Moment, wir sind gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr und... Also man könnte dann zusammenfassend sagen, dass Themen online vorbereitet werden und die Abstimmung deiner nach dem Modell, was du favorisierst, erfolgt. In einer Briefwahl sagen wir jetzt viermal im Jahr zu, zu festen Terminen. Beispielsweise, ja. Also weil alles andere wäre wär organisatorisch kaum machbar. Oder also bei dem Modell für Baden-Württemberg sind wir auf bis zu sechsmal im Jahr gekommen. Was geht noch Im organisatorisch? Im kleineren Rahmen ist es ja, ja dann eher einfach. aber sechsmal im Jahr ist schon viel. Das wird heißen, wir hatten es limitiert auf 40 Anträge pro Durchführung. Da hätten wir 20 Anträge im Monat. Das ist schon ein ordentlicher Durchsatz. Also <lacht> ich glaube, das wird reichen. Und du wirst dich mit der an der Kontroverse mit den Befürwortern eines online Abstimmungsmodells weiterhin beteiligen, sehr aktiv wie in der Vergangenheit? Ja, warum denn nicht? Ja, ich meine, man trifft sich an Parteitagen, man redet drüber, äh, man trifft sich auch an Stammtischen und redet drüber. Äh, aber an dem Punkt, äh, äh, die Befürworter der Online-Seite sagen einfach, okay, online ist so viel einfacher, dass so viel mehr Leute teilnehmen, dass äh, der Verlust dieser demokratischen Grundsätze, die Abschwächung dieser demokratischen Grundsätze nicht so wichtig ist. Ich sehe es eben nicht so. Ich sage, diese, die dürfen nicht abgeschwächt werden. Wir erreichen mit dem anderen System eine ähnlich hohe Beteiligung. Also müssen wir sie nicht aufgeben. Ja. Das ist einfach eine unterschiedliche Bewertung. Da kann man sich noch so oft an einen Tisch setzen und darüber diskutieren. Das ist eine andere Grundeinstellung an diesem Punkt. Ja. Ich, da gibt es einfach ja, nichts mehr Rationales, keine Fakt mehr, wo man sich weiter, noch weiter ins Detail gehen kann, um es auszudifferenzieren. Das ist eine andere Bewertung der gleichen Fakten, die man auf dem Tisch legen hat. Also, äh, das ist ein ungern ge gehörtes Wort, aber eigentlich ist es an dem Punkt schon eine Ideologiefrage. Ja? <lacht> ähm, ja, ich weiß auch nicht, weil, natürlich trifft man sich in Rede darüber, aber es geht nicht wirklich voran, es geht nicht wirklich zurück, es ist alles gesagt, schon seit Ewigkeiten, glaube ich. Also, ja. ja, das ist ein spannendes Thema. Vielen Dank für deine Einblicke und ich wünsche noch einen ja, erfolgreichen schön. Parteitag. Ja, danke dir auch.